Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wieder ist ein Jahr fast vorbei und wieder war es ein Jahr mit einigen Auf und Abs. Natürlich kommt man beim Nachdenken über das ablaufende Jahr nicht an Corona vorbei. Die Einschränkungen, von denen wir im Sommer gedacht haben, dass Sie jetzt endlich bald vorbei sind, haben uns gerade wieder fest im Griff. Und trotzdem, 2021 war auch positiv. In unserer Gemeinde Grasbrunn geht es weiterhin recht gut. Was mich sehr freut, ist, dass die neue Schulturnhalle steht. Sie war wie versprochen rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig. Und so wie es ausschaut, sind auch die Kosten deutlich unter der Berechnung geblieben. Die Halle wird schon eifrig genutzt. Für das kommende Jahr haben wir uns wieder Menge vorgenommen. In Käferlo soll das neue Gewerbegebiet fertiggestellt werden. In Harthausen wird endlich die Zornedinger Straße saniert und mit dem Weiterbau des Geh- und Radwegs zwischen Neu-Käferlo und Sportpark werden unsere beiden größten Gemeindeteile für Radlfahrer und Fußgänger miteinander verbunden. Für den Weg zwischen Harthausen und Möschenfeld bin ich aktuell in den Grundstücksverhandlungen. Und die schauen schon ganz gut aus. Und außerdem wollen wir uns im kommenden Jahr unsere Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. Das ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. So viel über die Gemeinde. Aber jetzt steht zuerst einmal Weihnachten vor der Tür. Und damit die Zeit für die Familie und zum Durchschnaufen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Großbrunner, ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung und ganz persönlich eine ruhige und harmonische verbleibende Vorweihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein erfolgreiches und glückliches 2022. Bleiben Sie gesund!